Sind wir doch mal ganz ehrlich, Politik wird von alten Säcken für alte Säcke gemacht. Kein Wunder, dass das Durchschnittsalter im Bundestag also rund 50 Jahre beträgt. Also hat sich die SPD gedacht, warum nicht das Wahlalter von 18 auf 16 herabsetzen? Und wie ihr sicher mitbekommen habt, wird dieses Thema gerade im Netz von jeder Partei, von jeder politischen Ausrichtung und von jedem Alter diskutiert. Schauen wir uns also gemeinsam an, welche Argumente beide Lager nun vorbringen. Was ich bisher im Netz am häufigsten gelesen oder gehört habe, ist tatsächlich kein Pro- oder Kontra-Argument, sondern eher eine Bedingung. Ganz viele Menschen sagen, tja, wenn das Wahlalter von 18 auf 16 herabgesetzt wird, dann soll bitte auch das Jugendstrafrecht angepasst werden, beziehungsweise Jugendliche sollen ab 16 schon härter bestraft werden, am besten schon nach Erwachsenenstrafrecht. Diese Forderung klingt für mich absolut absurd, denn das Wahlrecht hat überhaupt nichts mit dem Strafrecht zu tun. Da gibt es null Verbindungen. In Deutschland ist man bereits ab 14 Jahren strafmündig und man kann sogar mit über 20 Jahren noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Also was soll dann diese ganze Diskussion? Ich verstehe sie überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Wollen die Leute jetzt irgendwie alle Jugendlichen einsperren, damit sie keine Meinung haben dürfen, damit sie nicht wählen gehen dürfen? Ist das irgendwie so ein AfD-Ding, dass jetzt irgendwie ja die ganzen Jugendlichen oder auch nicht-jugendlichen Ausländer bzw. Geflüchteten irgendwie eingesperrt, weggesperrt werden sollen? Ähm, kein Plan, was da abgeht. Also es ist eine... Absolut dämliche Aussage, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, das sind wirklich Äpfel und Birnen. Und wir sollten uns doch bitte wirklich auf das Wahlrecht konzentrieren und ähm, auf das Wählen an sich konzentrieren. Denn nur so kommen wir zu vernünftigen Argumenten. Ein Argument des Kontralagers ist tatsächlich, ja, aber diese Jugendlichen mit 16, die haben doch noch nie Steuern gezahlt. Und die haben noch nie gearbeitet, und noch nie Miete bezahlt. Was wissen die eigentlich schon von dem wahren Leben? Aber auch da frage ich mich, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Warum muss man erst Steuern gezahlt haben, um wählen zu dürfen? Außerdem gibt es genügend Jugendliche, die bereits in Ausbildung sind in dieser Zeit, tatsächlich arbeiten gehen und eben Steuern zahlen. Manche sind schon recht früh von zu Hause ausgezogen, aus unterschiedlichen Gründen und zahlen selbst Miete. Außerdem gibt es Jugendliche, die schon früh beispielsweise Ferienjobs angenommen haben. Auch die haben schon Steuern gezahlt. Und selbst Jugendliche, die nur Taschengeld bekommen, zahlen ja indirekt Steuern, beispielsweise die Mehrwertsteuer. Natürlich ähm, kümmern sie sich da nicht besonders darum, oder ja viele merken das erst gar nicht. Aber was hat das eine jetzt nun mit dem Wahlrecht zu tun? Ich denke, da wird irgendwie ein bisschen auf die Lebensweisheit angespielt, beziehungsweise man möchte ja vom Wähler erwarten, dass er irgendwie vernünftige Entscheidungen trifft. Aber da frage ich mich, ähm, sind Erwachsene, beziehungsweise Menschen ab 18, tatsächlich in der Lage, absolut vernünftige Entscheidungen zu treffen? Was heißt das schon vernünftig beim Wählen? Geht man nun davon aus, dass man keinen Fehler begeht beim Wählen? Also wie soll das funktionieren? Es kann doch jeder wählen, was er möchte, die Partei, die er wählen möchte, die Partei, die seine bzw. ihre Interessen am besten vertritt. Und ich bin mir ganz sicher, da sind auch Jugendliche mit 16 oder sogar schon früher dazu in der Lage zu sagen, okay, diese Partei vertritt mein Interesse. Natürlich ist es im Moment so, dass Politik für alte Säcke gemacht wird. Also gibt es kaum ja Interessensüberschneidungen, von Jugendlichen und Parteien heutzutage. Also wird es schwierig zu sagen für Jugendliche, ich wähle die Partei, weil sie sich für mich einsetzt. Und wenn wir gerade beim Punkt Vernunft und Verstand sind, gerade Parteien, die von älteren Wählern abhängig sind, verweisen immer wieder darauf, dass Jugendliche unter 18 Jahren einfach nicht ja, dieses Verständnis für Politik haben, nicht genau am politischen Diskurs teilnehmen können und gar nicht verstehen, was da vor sich geht. Und das wage ich doch sehr, sehr stark zu bezweifeln, wenn wir uns ansehen, was in den letzten ja, Wochen, Monaten, fast schon Jahren draußen auf der Straße passiert ist. Jugendliche gehen raus auf die Straße und tun ihre Meinung kund. Sie haben also Ihre Themen gefunden, die Sie für wichtig halten. Und ja, verdammt nochmal, diese Themen dürfen sich von Themen der 30-, 40-, 60-, 80-Jährigen unterscheiden. Natürlich, ist doch vollkommen klar. Aber leider bedienen ganz wenige Parteien diese Themen, die Jugendliche tatsächlich interessieren. Das Zweifel an der Verstandesreife finde ich also absolut unangebracht. Jugendliche bewegen eben andere Themen als Erwachsene. Und dafür muss doch die Demokratie und die Politik doch auch da sein. Es kann doch nicht sein, dass dann nur 60, 70, 80-Jährige am stärksten Gehör finden in diesem Land. Dann ist es doch kein Wunder, wenn wir 20 Jahre Stillstand haben in diesem Land und im Prinzip einfach nur alle paar Jahre die Rente erhöht wird, obwohl wir ein absolut kaputtes Rentensystem haben. Hauptsache die alten Leute werden gepampert, sie gehen zur Wahl und sie wählen uns. Viele Menschen sind nun auch der Meinung, ja, ab 18, da ist man erst reif, da ist man erst volljährig und erst ab da sollte man solche Entscheidungen wie eben wählen treffen dürfen. Viele andere Dinge gehen doch auch erst mit 18. Da sage ich, ja, es gibt bestimmte Dinge, die sind erst ab 18 möglich, aber es gibt auch bestimmte Dinge, die sind schon ab 14 möglich. Ab 14 hat man beispielsweise die Möglichkeit, seine Religion frei zu wählen. Und da frage ich mich dann schon, wie kann das sein, dass man bereits mit 14 eine Religion wählen kann oder sich gegen eine Religion, in die man hineingeboren wurde, entscheiden kann, wenn man dann nicht wählen gehen darf. Also ein 14-Jähriger oder eine 14-Jährige, die beispielsweise schon Koran, Tora und Bibel durchgelesen, verstanden haben und gesagt haben, okay, das eine ist nichts für mich, das andere ist vielleicht doch was für mich und ich habe mich jetzt dafür entschieden oder ich habe mich dagegen entschieden, die möchte ich gerne erst einmal sehen. Und wenn man so eine wahnsinnig wichtige und auch teilweise schwerwiegende Entscheidung, wie Religion schon 14-Jährigen überlassen kann, dann kann man auch die Meinungsäußerung 14-Jährigen überlassen, die dann sagen, okay, ich bin der Meinung, diese Partei vertritt meine Interessen am besten, die wähle ich. Außerdem dürfen Jugendliche bereits mit 16 Jahren bestimmten Alkohol trinken, während man den Führerschein Klasse 2 erst ab 21 machen darf. Dann gibt es noch das Gegenargument, also gegen eine Alterssenkung, dass Jugendliche viel zu leicht zu beeinflussen sind. Tja, und da denke ich mir, Erwachsene nicht? Also unsere Politiker und Politikerinnen sind alle super standfest. Von denen ist keiner beeinflussbar, natürlich nicht. Und auch Erwachsene, die wählen gehen, die haben sich selbst natürlich ganz genau und super gut überlegt, wen sie wählen und sie wählen immer das Richtige. Und keiner wählt irgendwie aus Protest vielleicht irgendeine verrückte rechte Partei. Nein, das würde nie passieren. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass Jugendliche ab 16 Jahren bereits wählen gehen dürfen. Bei Kommunalwahlen beispielsweise oder bestimmten Landtagswahlen wie zum Beispiel Bremen, Hamburg oder Schleswig-Holstein und genau an diesem Punkt muss man sich fragen, sind Kommunalwahlen, sind Landtagswahlen weniger wert als Bundestagswahlen? Warum dürfen da die Jugendlichen schon wählen? Und warum nur in bestimmten Ländern? Das finde ich ziemlich diskriminierend gegenüber Jugendlichen aus anderen Bundesländern. Wenn wir uns anschauen, dass es im Alter von über 60 Jahren rund 20 Millionen Wahlberechtigte gibt und bei einer Alterssenkung von 18 auf 16 nur ungefähr 1,5 Millionen junge Menschen hinzukämen, dann wäre das immer noch ein Wahnsinnsüberschuss bei den älteren Wählern. Und ich persönlich finde es nicht besonders gerecht, wenn in erster Linie ältere bzw. sehr alte Menschen über die Zukunft der jungen Generation entscheiden. Ich persönlich befürworte also die Absenkung des Wahlalters von 18 auf 16 Jahren. Meinetwegen kann man gerne das Wahlalter auch ab 14 absetzen oder es sogar komplett abschaffen. Ich finde, dass alle Menschen an der Demokratie in diesem Land teilnehmen sollten, egal wie alt sie sind. Und nein, es werden keine Babys zur Wahl gehen. Sobald sich ein junger Mensch in der Lage fühlt, seine politische Meinung zu äußern und zu sagen, okay, da gibt es eine Partei, die meine Meinung vertritt oder meine Meinung einigermaßen vertritt, die möchte ich gerne wählen, soll dieser Mensch bitte schön wählen gehen dürfen. Und selbst wenn das der Fall wäre, gäbe es immer noch viel mehr ältere Menschen, die tatsächlich wahlberechtigt sind. Wenn junge Menschen wählen gehen können, dann muss sich die Politik auch umstellen. Das bringt Veränderung, das bringt neuen Schwung herein. Wenn sich Politikerinnen und Politiker tatsächlich auf die Themen der jungen Menschen einstellen müssen, dann können wir vielleicht auch auf etwas mehr Veränderung hoffen und nicht wieder 20 Jahre Stillstand. Und wer jetzt Panik schiebt, dass junge Menschen alle nur Greta wählen wollen, obwohl sie gar nicht zur Wahl steht, der hat das System einfach nicht verstanden. Denn ja, es gibt auch junge Menschen, die beispielsweise die Meinung der CDU vertreten oder der FDP oder der SPD oder der Grünen oder sogar der AfD. Das gibt es alles. Junge Menschen haben auch ein breites Meinungsspektrum, genau wie Erwachsene. Daher wünsche ich mir persönlich die komplette Aufhebung dieses Wahlalters, damit mehr Schwung in die Politik kommt und damit wir tatsächlich mehr Demokratie wagen können. Tja, und jetzt seid wieder ihr gefragt. Welche Meinung habt ihr? Seid ihr für eine Absenkung des Wahlalters oder sagt ihr, nein, so wie es im Moment ist, ist es genau richtig? Ich freue mich auf eure Kommentare und eure Argumente unter diesem Video. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt vernünftig.